Ja, es ist wieder soweit. Es gibt Neuigkeiten. Bevor es, aber hier direkt losgeht mit den Neuigkeiten. Check zuerst mal ab. Faltero und Trizeps.at. Trizeps.at mit dem besten Equipment überhaupt, das es in Österreich oder gerade gibt mit den besten Preisen. Faltero Top Equipment für Kampfsportler, angefangen von Boxhandschuhen, MMA Handschuhen, MMA Schlaghandschuhen, schoner Zahnschutz, Tiefschutz, Seilsprung. Wow. Richtig gut geworden. Ja. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Und zwar, ihr habt vielleicht gestern gesehen das Reaction Video auf den Austrian Bull und Bulldozer. Und es ist tatsächlich gelungen. Wir haben es geschafft, dass Austrian Bull gegen den Bulldozer kämpfen wird. <lacht> Assalamu alaikum, liebe Freunde. Ich habe eine gute Nachrichten für euch. Das Kampf zwischen Bulldozer und Austria-Bull ist fix. Ich habe von beider Seite Zusage bekommen. Wann, wie, wo, was? Erfahren wir erst, aber es ist alles am Laufen wie am Schnürchen und wir sind sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Des Weiteren habe ich natürlich auch noch Neuigkeiten zu verkünden, was mich persönlich betrifft, denn ich bin seit heute bei Omium Sportsmanagement unter Vertrag. Das bedeutet für all jene, die Events machen, für all jene, die Kämpfer managen, für die Kämpfer selbst, für die Frauen der Kämpfer, die daran interessiert sind, dass ich gegen ihren Mann kämpfe, für irgendwelche Straßenhunde, die wollen, dass ich gegen sie kämpfe, bitte kontaktiert zuerst Osmium Sports Management. Ich bin mittlerweile oder erst der Zweite, der bei denen man unter Vertrag steht. Es war mir persönlich wichtig, dass ich ein österreichisches Management finde. Weswegen ich sehr zufrieden bin mit diesem Engagement von Osmium Sports Management. Wir hatten heute ein zweistündiges Gespräch, haben uns kennengelernt, haben unsere Wünsche beide gesagt, was wir uns erhoffen und wir ziehen am gleichen Strang. Des Weiteren ist natürlich auch ein weiterer Kämpfer dort unter Vertrag und zwar ist es der Eric lent Prizreni. Ja, der hat am letzten Samstag bei Sparta gekämpft, hat gegen einen sehr stabilen jungen Sportler aus dem Bangtao Muay Thai Gym von Phuket gekämpft und hat nach Punkten gewonnen. Ja, denn Erik grendt ist auch im albanischen Nationalteam der Ringer, hat auch drei Jahre geboxt. Und er ist mehr als talentiert und dieser Name wird uns auf alle Fälle in Zukunft noch öfters unterkommen. Wenn nicht irgendwo auf einer MMA-Bühne, dann hier bei Khalid Ott. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt stabil. Salam aleikum, tschüssi und baba. Ihr habt man so gehört. Er will wissen. Khalid will es auch wissen. Wollt ihr es wissen, Leute, das will ich wissen. So, genug mit Wissen.